dann ist es wieder komisch, dann fühlt ich wieder das. Es ist immer, also es ist Genau. So sind, halt, so sind halt Gedanken. Und Gedanken haben diese, diese Einstellung, dass die Lösung in Gedanken zu finden ist. Genau. Da das ist also das, das, Rumrudern das, ist das in den, Rumrühren in den Gedanken, genau. bis der richtige Gedanke auftaucht, der dann alles löst. Genau, da bin ich nicht Ja, und meine Erfahrung ist, ja... Vielleicht habe ich nicht lang genug gerührt, aber da kam nie der <lacht> Gedanke, der dann irgendwie alles gelöst hätte. <lacht> also könnte es sein, dass die Lösung einfach nicht in Gedanken zu finden ist. Ja. Und nicht in früher oder später zu finden ist. Oder nicht in Alternativzukünften oder sowas. Und nicht in Plänen und Techniken und was weiß ich was. Sondern einfach in dieser... Ähm, liebevollen Offenheit für jetzt, für das, was jetzt gerade da ist. Und um es mal ein bisschen anders zu beschreiben, da gibt es einfach nicht wirklich eine Alternative zu dem, was jetzt gerade da ist. Das ist halt jetzt einfach gerade da. Das Einzige ist, ich kann dem gegenüberstehen, so. na, ja? das nicht, das nicht, das nicht. Und es wird niemals aufhören, weil es ist halt irgendwie immer mal für eine Minute gut, wie du sagst. Ja? Und dann kommt wieder irgendwas. Ja? So zum Beispiel, was weiß ich, sagen wir mal, ähm, du, angenommen du hast so irgendwie die Freundin und du bist super verliebt und das ist gerade richtig schön. ja. Mhm. Und dann sagt sie zum Beispiel, ach, morgen muss ich ja noch den Michi anrufen. Und dann sagt, sagt etwas in dir, wer ist Michi? Ja? Okay. Nur, so als, nur so als Beispiel. Und schon ist es irgendwie, okay. erzähl mir, wer mich ist. Ach, unwichtig. Was? Was soll das jetzt? Ja, und so weiter. So geht es dann einfach. Das, das Denken oder diese Schutzmechanismen werden immer einen Grund finden, anzuspringen. Immer. Da wird immer irgendwas sein, was sagt, uh, jetzt ist es gerade super, jetzt, jetzt äh, muss ich es aber beschützen, dass es nicht verloren geht. Oder... Ähm, oder jetzt ist es gerade nicht so gut, jetzt muss ich daran arbeiten, dass es gut wird. Eins von beiden wird immer sein. Ja, und deswegen, mir scheint, dass die Lösung nicht in Gedanken ist und nicht in irgendwie zu schauen, dass alle Bedingungen erfüllt werden. Sondern zu schauen, was ist es eigentlich, was diese ganzen Bedingungen stellt. Und dann festzustellen, ja, du bist es nicht. <lacht> Sondern es sind einfach nur Bedingungen, die halt auftauchen. Am Ende bleibt das, was ist. Am Ende bleibt das, was ist. Am Ende bleibst du. Das Bewusstsein für das, was auftaucht. Und dann kommt wieder die Zeit ins Spiel, weißt du, so, wo, wo es ist, ja, jetzt, jetzt alles klar, aber was, wenn das nächste Mal Stresspegel ansteigt oder so? Und dann ist es auch so, ja, ist es gibt diese, ist diese, weißt du, so diese liebevolle Aufmerksamkeit ist nichts, was du machen müsstest. So sieben Techniken für liebevolle Aufmerksamkeit oder sowas, ja, sondern das ist was, was einfach da ist, halt äh, im Hintergrund zumindest und oft eben überlagert von diesen ganzen Bedingungen, die da gestellt werden oder von diesen ganzen, na, das bitte nicht und so weiter, was die Aufmerksamkeit verengt. Und was aber auch gesehen werden kann, da ist diese liebevolle Aufmerksamkeit für, da ist gerade dieser Gedanke, na bitte nicht und der Stress, der da die, diese Sichtweise mit sich bringt. Und dann ist, dann ist die Identifikation mit dem, nicht, mit dem Bitte nicht weg. Und dann ist es einfach nur ein Gedanke. Dann ist es nicht Raumfüllend. das ist nicht, die Wirklichkeit, sondern ein Gedanke, der auftaucht. Ja, so wie wenn ich jetzt sage, hoffentlich übernehmen die Zebras nicht die Weltherrschaft. Ja, so Dieser Gedanke ist einfach nur ein von diesen Gedanken. Wir machen uns keine größeren, keine größeren Sorgen darüber. Aber das kann so stark werden. Und so, so. Oder, oder, oder ich mache so ja. stark. Oder keine Ahnung, das kann so brutal unterstrichen, fett, kursiv, Schriftgröße, a Million sein. Ja. Ja. Und ich habe zwei Beschreibungen dafür. Schauen wir, ob es zwei werden. Oft werden es auch mehr. Aber die eine, <lacht> <lacht> ähm, die eine ist, da scheint was extrem wichtig zu sein, existenziell wichtig. In diesem gedanken Gedankengefühlsschleife. Ja. Was ist das, was da so wichtig erscheint? Ja, da ist also irgendwie eine Identifikation mit was, so will ich genau. auf gar keinen Fall sein, so soll die Welt auf keinen Fall sein oder so. Ja. Ja, das ist die eine Beschreibung. Ist es denn wirklich so wichtig und ist es denn wahr, was in diesem Gedanken vorausgesetzt wird? So, ähm, zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, vielleicht hast du dich mal irgendwie von der Freundin getrennt oder sie hat sich von dir getrennt oder sowas, weißt du. Und das zuerst erschien es das so, dass das, dass das richtig blöd wäre, sich zu trennen. Also das will ich auf keinen Fall oder so. Und dann im Nachhinein war es vielleicht doch eine gute Sache. So, zum Beispiel. Vorher war es, ohne das geht's nicht. Ja. Mhm. Und das gibt es in vieler Hinsicht. Ohne den Job geht's nicht, ohne dieses Irgendwas geht's nicht. Und dann ist es äh, gut, dass es sich so entwickelt hat, zum Beispiel. Ja. Also das, was da ja. sich als Richter aufspielt oder was sagt, so auf keinen Fall. Es ist halt einfach nur eine, eine verzerrte, unvollständige Momentaufnahme. Ja. Kommentar von jemand, äh, Kommentar von einer ängstlichen Stimme sozusagen. Und die andere Beschreibung, zwei Beschreibungen, ist, ähm, was passiert in diesen Momenten, wo es so intensiv ist, ist, dass die Aufmerksamkeit sich einfach sehr verengt, mhm. wie so ein Tunnelblick. Ja? Und dann erscheint die ganze Welt nur noch aus diesem einen Gedanken zu bestehen. Genau, ja? genau. Und es ist aber eigentlich nichts anderes, als dass, die, dass es wie so ein Blick durch ein Mikroskop ist. Ja, einfach die Aufmerksamkeit hat sich extrem verengt und sieht nur noch dieses eine Ding und der Rest bleibt im Hintergrund. Es ist also nicht wirklich ähm, so eine große Sache, sondern es ist einfach nur eine Verengung der Aufmerksamkeit. Und da kann es einfach hilfreich sein zu schauen, wo ist jetzt gerade die Aufmerksamkeit, wie ist sie gerade und eventuell einfach auch zu schauen, was ist denn da noch. Ja, also zum Beispiel immer noch sind die Füße auf dem Boden immer noch ist Atmung immer noch sind Geräusche immer noch ist ein Gefühl von Präsenz von da ist Lebendigkeit oder ein schauen von so ist so fühlt sich das Leben jetzt gerade an ja scheiße <lacht> Und dadurch kann sich die Aufmerksamkeit auch wieder entspannen, sozusagen. Dann haben wir jetzt einfach nur gesehen, okay, die Aufmerksamkeit, diese verengte Aufmerksamkeit ist einfach auch nur wieder was, was jetzt gerade im Bewusstsein auftaucht. Nur eine Form, die das Leben gerade annimmt. So wie ähm, sagen wir, ähm, wenn wir erkältet sind, zum Beispiel. Ja? Denn einfach gerade haben wir uns irgendwie was eingefangen, ja, so ist es jetzt gerade. Und wir können dann, wir können dann irgendwie, äh, diesen und husten, was wir eh machen, ja, das macht der Organismus halt, oder wir können zusätzlich nochmal, das hat es jetzt doch nicht gebraucht, verdammt, ja, und, äh, oder hätte ich mich impfen lassen sollen, oder, oder, oh, was ich in der Zeit machen könnte, aber nein, jetzt muss ich hier im blöden Bett liegen, oder sowas, ja, oder es ist einfach, ja, oh, Okay, <lacht> Bett liegen, Wärmflasche, viel trinken und so weiter. Das eine ist halt mit Widerstand, das andere ist ohne Widerstand. Und wenn es ist, da ist dieser Gedanke von, äh, nein, aber das möchte ich nicht und so weiter, verdient es genauso viel Aufmerksamkeit wie, wie alles andere. Sonst einfach Widerstand gegen den Widerstand hilft halt einfach mehr in wirklich. Das klingt jetzt so ein bisschen wie so äh, Empfehlungen, was man da tun könnte oder so. Und das ist halt dann die, das ist halt dann diese, äh, das macht es halt dann missverständlich weil das Denken darauf dann anspringt und so ah, okay, das nächste Mal, wenn das ist, dann ich werde wollte ich... Ich wollte gerade sagen, ja. ich merke richtig, wie mein Kopf schon wieder versucht, irgendwas zu begreifen und so, so ja. zusammenzupacken ja. und so also irgendwie, ah, dann macht man das dann so und dann so und dann passt der wieder und... und, und, und, und, und also, ja. Ja, und es kann trotzdem passieren. <lacht> trotzdem, was der Kopf sagt. Ähm, trotzdem, was er plant und so weiter. Ja, aber es kann sein einfach, dass... Das ist, dass dieser Moment so wie er jetzt ist, als das akzeptiert wird, was er jetzt ist. Da ist einfach eine Intelligenz, die das jetzt gerade erlebt und Intelligenz lernt halt. Das ist halt, was Intelligenz ausmacht. Das ist nicht deine Intelligenz, sondern das ist eine Intelligenz, in der du auftauchst. Und in der du auftauchst als diese ganzen Empfindungen, die da sind, die ganzen Gefühle, die ganzen Gedanken und so weiter. Und da ist diese Wachheit, Intelligenz, die, die, die das erlebt und lernt. Nicht für die Zukunft, sondern für jetzt. Aber Lernen finde ich auch schon, also macht für mich ein bisschen Druck. Also ich denke, also das war immer, ich... Das von mir, dass ich immer das unbedingt erreichen wollte. Und wenn ich einfach sage, das geschieht im Moment und ja, das ist gerade da, aber das macht dann für mich keinen Druck mehr. Ja. So, ne? Ich brauche nicht lernen, sondern ich kann einfach nur schauen oder sehen. Ja, das ist, was und ich mit Lernen meine. Also Lernen ja, ist so eins von diesen Wörtern, was so ein bisschen... Äh, das hat uns die Schule versaut, dass das, ist, ja. das ist ein positives Wort wäre. Was ich meine mit Lernen ist, diese Art von Lernen, wie ein Baby lernt. Ja? Nicht irgendwie, oh Mann, jetzt muss ich auch noch Krabbel lernen oder jetzt muss ich lernen, mich auf den Rücken zu drehen. Verdammt, ja? was muss ich noch alles lernen, sondern einfach das, die Neugier auf jetzt, das ist Lernen. Das Kind hat nicht das Ding irgendwie und eines Tages werde ich dann laufen können und irgendwann werde ich richtig rennen können und dann gehe ich zur Olympia und dann werden mich alle bewundern oder was weiß ich was. Und dann habe ich keine Probleme mehr. Sondern es ist einfach nur das, wie fühlt sich diese Bewegung an? Ja, das ist, was genau. ich mit lernen meine. Das ist nichts, nicht so zielgerichtet, sondern es ist einfach nur diese Aufmerksamkeit für das, was jetzt ist. Diese die Intelligenz. Nicht jemand, der, der den Lehrplan abarbeiten muss. Ja. Neugier auf jetzt war sehr schön. Ja. Lernen ist Neugier auf jetzt. Ja. Und zwar egal, wie jetzt gerade ist. Und äh, um das nochmal so zu sagen, ähm, ich äh, finde es eine gute Beschreibung, Lernen durch Kontrast. Ja, da gibt es dieses, dieses, äh, diese Offenheit, in der alles einfach okay ist, so wie es ist oder halt einfach willkommen ist. Das sind alles irgendwie Wörter, die es so erscheinen lassen, als wäre da irgendwie so eine Einstellung dazu oder so. Aber da ist einfach diese Offenheit, die sich als das alles zeigt. Und wenn das so erlebt wird, dann ist es kein Problem, wie es gerade zeigt. Und das andere ist, wenn es als Problem gesehen wird, was gerade da ist, wie fühlt sich das an? Und dann hast du den Kontrast sozusagen. So ist es, wenn ich es als Problem sehe, weil ich es gern anders hätte. Und so ist es wenn es einfach ein da drin. sein darf. Da sein darf, ja. ja. Und da ist es so und so schon. <lacht> da ist es so und so, genau. Es ist ja von der, wenn du drauf schaust, es ist es ja echt hinrissig. Es ist eh schon da und ich kann eh nichts mehr machen, dass es da ist. Was für ja. ihn machen? Ne? Wenn du ihn noch hast, dann gibt es gegen irgendwas. Oder du übst irgendwas. Also dann ist ja. es einfach da los. Ja. Es ist eh theoretisch wenn will so greifbar oder verständlich, weil man, das ist wieder aber verständlich oder greifbar sein. Aber ja, da gibt es halt diesen Gedanken oder diese, diese Grundeinstellung, wenn ich genug Stress mache, dann wird es dann wird's entspannt. Also, wenn ich genug gegen die Umstände kämpfe, ja, ja, ja. dann wird es friedlich. Wieso tun wir oder ich mich, oder wir uns dann so schwer damit, so einfach so sein zu lassen, wie es ist? Ich meine, vielleicht brauche ich gar keine Antwort auf die Frage, weil ich frage ja, aber das ist gerade aufkommen bei mir so. Wieso ist es dann so schwer? Oder wieso erscheint es so schwer? Ich kann mich erinnern, der Haare das kleine Haar mal gefragt, glaube ich. Der Haar hat mal gesagt: Es ist nicht schwer, es ist ungewohnt. Mhm. Und er hat damals zu mir gesagt: Ja, es ist nicht schwer, es ist ungewohnt. Und es ist, ähm, das Ungewohnte ist halt, wie du es vorhin gesagt hast, was halt Angst macht. Ja. Da ist die Angst vor diesem Kontrollverlust. Dass das jetzt irgendwie ganz den Bach runtergehen könnte oder so. Dass lauter Sachen passieren, denen du ausgeliefert bist. Und du stehst da wie der Depp. Oder so heißt er, also so hilflos, machtlos und so weiter. Und diese Einstellung, weißt du, um es jetzt mal hier so mit, äh, mit Geschichte zu verbinden, ist, wir lernen als Baby, zum Beispiel, äh, wir möchten was haben oder nicht haben und dann schreien wir. Und dann passiert es auch oft genug, dass wir das kriegen. Ja, also ich habe Hunger, ich schreie, jetzt kriege ich was zum Essen. Oder äh, mir ist zu kalt, ich schreie, dann gibt es vielleicht eine Decke oder was weiß ich. Ja, und so dieses... Äh, dieses... Äh, schreien, um was zu kriegen oder um was abzustellen, das, ist, das hat ja oft genug funktioniert. Nur sind es nicht wir, sondern es ist einfach, weißt du, das Baby sagt dann jetzt so, jetzt hätte ich gern das und das. Ich schweiere ja mal. Ja, mal schauen, was jetzt passiert, sondern das ist einfach, was halt passiert. Aber irgendwann lernt das Baby das dann auszuspielen. Das, noch mal sagt, so, das ist nochmal ja so ein Baby. Ein Baby lernt dann. Ähm, hm? Irgendwann muss dann trotzdem der Punkt sein, wo das Baby sich selbst als, als ich wahrnimmt. Und mhm. dann sagt so unbewusst oder bewusst die ist, das Scheiße, ist ja komplett egal, Entschuldigung. Äh, hey, ich habe geschrien früher, ich meine, es wird es nicht sagen, aber mhm. es, wird, es wird unbewusst laufen. Vom Geschrien habe ich das bekommen. Jetzt schreie ich einfach weiter mit 6, 7 oder mit einem, welches Alter, dann ist ja wieder so. Das heißt, irgendwo muss dann der Punkt sein, wo dann irgendwie das dann sich anders wahrnimmt, das Baby. Nicht mehr wie du sagst, einfach da ist, einfach gut, sondern das dann schon irgendwie ausspielt, wie nicht sagen, aber aus einer anderen Position ausmacht. Ja. ja das hat diese äh, zwei Aspekte. Einmal, äh, wir lernen, uns klarer auszudrücken. Also statt einfach zu schreien, zum Beispiel zu sagen, ich hätte gern einen Apfel. Hm. So, das ein bisschen differenzierter zu machen und die andere Seite ist ähm, dieses, ähm, dass wir lernen, ähm, wie uns andere Leute wahrnehmen und dass sie nicht alles von uns wahrnehmen und so weiter und dass die ein Bild von uns haben und wir können dieses Bild verinnerlichen. Wir merken, wir haben ein Bild von der Mama, ob die da ist oder nicht. ja und äh, die Mama hat anscheinend auch ein Bild von uns, weil die kommt rein und ist ganz überrascht, dass wir uns das Gesicht mit Malfarben angemalt haben oder sowas. Anders als in ihrem Bild. Und wir lernen einfach, unsere Eltern wissen Sachen über uns und andere Sachen wissen sie ne? Und das ist auch ganz gut so, weil jetzt können wir zum Beispiel auf die Frage, hast du schon Zähne geputzt? Sagen, ja, ja, <lacht> ob wir es gemacht haben oder nicht. Also wir können lernen, dass die, womit wir durchkommen, womit nicht. Und das ist, ein, das ist ähm, hilfreich in vieler Hinsicht. Ähm, zu verstehen, dass, was die Leute für einen Wissensstand von uns haben und was sie für ein Bild von uns haben vielleicht und was wir ein Bild von uns haben. Ähm, aber es hat den Nachteil, wenn wir dieses Bild zu ernst nehmen, dass wir uns halt getrennt fühlen. Und unvollständig fühlen. Das ist halt einfach der große Nachteil davon. Aber dass es ein Selbstbild gibt, ja, also so, wenn es darum geht, sagen wir mal, ähm, 10.000 Meter Lauf. Ja, jetzt schaue ich Brigitte an und mich an und dich an und dann sage ich, am ehesten, glaube ich, würde der Bernd 10.000 Meter Lauf machen. So, weil in meinem Selbstbild kommt es nicht vor. Nein. Weiß nicht vielleicht tue ich dir jetzt total Unrecht, Brigitte, und du. Nee, nicht. Vielleicht tue ich dir auch total Unrecht und du läufst maximal zum Bus oder so. Ich gehe hin, aber im Moment nicht so in Form. Ja. Okay, aber das ist, was ich meine, mit, wir haben so ein Bild von uns, was wir gern machen, was wir nicht so gern machen und so weiter, was wir ähm, gern essen und was nicht und dann spielt vielleicht rein Vegetarier oder nicht, solche Sachen. Ja? Und das ist einfach so eine, so eine Art Selbsteinschätzung, also wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, Steuererklärung oder so, ja? in meinem Selbstbild kommt es nicht vor, dass ich irgendwie so kompliziert diese Sachen ausrechne oder so aus da helfen Erfahrungen und so weiter, Erinnerungen halt, ja. und dann ähm, dann weiß ich, okay, da äh, lasse ich mir lieber helfen dabei. So, und da, dafür ist das Selbstbild hilfreich. Das ist dann aber irgendwie, jetzt du ich ein Wort benutzen, aber Entscheidung, oder? Aber dieses, dieses, dieses ewige Entscheiden, du sagst ja, Du, du, dein Selbstbild ist, du magst es nicht. Aber du könntest ja trotzdem irgendwas, irgendwas können wir trotzdem in dir sagen oder irgendwas. Okay, ich versuche schon irgendwas zu denken oder zu, zu... Aber du kannst es ja einfach tun, im Sinne von, ich, ich eigne mir das an, weil, weil ich wüs. Ja, das wenn dieser Gedanke käme und sich ja. irgendwie... Äh, realistisch anfühlen würde oder so, dann könnte das passieren. So habe ich mir Sachen angeeignet, wie zum Beispiel äh, Webseite gestalten oder sowas. Ja? Ähm, ich würde nicht sagen, dass das meine Entscheidung ist, sondern da tauchte halt das, dieser Gedanke auf. Das, genau, ich habe schwer, das also sagen, weil, wie gesagt, ja? was meint das? Aber es war jetzt die einfachste Form, das auch auszudrücken. Ja, ja, ja. Und du könntest sagen, also, um es in dieser einfachen Form zu sagen, da ist eine Entscheidung, aber die trifft sich von selbst. Ja? Also so zum Beispiel ähm, heute im Verlauf des Abends wird irgendwann der Gedanke kommen, ins Bett zu gehen. Und wenn das zum körperlichen Zustand passt, dann wird das halt passieren. Ja? Und wenn wir jetzt sagen, wisst ihr was, jetzt gehen wir ins Bett. Ja? Dann passt es nicht zur Situation, nicht zum körperlichen Zustand und diese Entscheidung wird nicht fallen. Ja? Also da ist ein Gedanke oder ein Impuls, der auftaucht und das Leben setzt ihn in dem Moment um oder nicht. Ja? Wenn, wenn ich jetzt sage, wisst ihr was, jetzt holen wir uns alle erstmal ein Bier und dann reden wir weiter, ja? das wird jetzt auch nicht passieren. Das ist einfach ein Gedanke und die Entscheidung fällt gegen ihn. Weil einfach die, es nicht zur Gefühlslage passt oder so. Aber das sind immer so, weil oft trifft oder oft fallen auch Entscheidungen gegen die Gefühlslage. Also, oder irgendwie, ich tue es nicht, obwohl es sich so anfühlt, es gerne zu tun. Das ist, wenn da ein Gedanke auftaucht, dass das zum Beispiel richtig blöd wäre, es zu tun. Ja. Und der Gedanke aber hat eine stärkere emotionale Wirkung dann oder, oder wirkt ja. vernünftiger oder wie auch immer du das ja. nennen willst. Ja? Aber es ist dann sozusagen wie eine Konkurrenz zwischen zwei Gedanken. Ja? Also, und, die, und der ja. eine Gedanke setzt sich halt durch. Also Dietmar, ich erlebe das aber auch ganz häufig, dass, dass da Gedanken sind, dass ich was tun möchte zum Beispiel. Und dann mache ich es aber nicht. Aber da sieht man doch ganz klar, dass ich nicht der Denker bin, dass Gedanken einfach kommen. Ja. Ich staune so oft oder ich nehme mir was vor, was ich machen möchte und ich tue es nicht. Ich tue es einfach nicht. Und dann kann ich mir natürlich einen Vorwurf machen, dass ich genau. nicht konsequent bin. Aber es sind einfach Gedanken, die tauchen auf und verschwinden wieder. So einfach ist das in Wirklichkeit. Ja. Es sind und einfach nur Gedanken und wir glauben gehen. Und solange wir Gedanken glauben, ist das auch Stress für uns, denke ich. Das ist so meine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Ne? Ja. Da kommt ein Gedanke, ich bin manchmal erstaunt, was es für Gedanken alles sind. Genau. Unglaubliche Gedanken, ne? wo, ich, wo ich eigentlich gar nicht drauf kommen würde. Die sind einfach da. Und mhm. ich muss denen aber nicht mehr glauben. Die sind einfach ja. da und die gehen auch wieder weg. Und, oder auch bei Entscheidungen. Ich, ich kann mich auch mal ganz schlecht entscheiden. Ne? Das, ist schon, das ist schon bescheuert bei mir. Ob ich nun in den Urlaub fahre, wo ich hin nicht fahre, gehe ich zu dem Seminar. Und das sind ja immer Entscheidungen, die ich angeblich machen muss. Und mhm. dann wird gar nichts getan. Und irgendwann wird angerufen und dann wird sich angemeldet. So einfach ist das dann. Mhm. Aber diese ganzen Geschichten, die da drum erzählt werden, ja, die sind da, aber... Die bringen nichts, nicht wirklich was, ne? Ja, wer weiß, vielleicht ist das der Entscheidungsprozess. Ah, weißt du, wo einfach, vielleicht ist das der Entscheidungsprozess, wo diese, diese Gedanken einfach 35 Mal im Kreis laufen müssen. Ja. Ja. Genau. Und die Gefühle genau. dazu dann immer wieder durchgespielt werden. Wie zum Beispiel: genau. hey, das wäre doch ein interessantes Seminar. Genau. Uh, aber ganz schön teuer. Oder ganz schön weit ja. weg oder sowas. Genau. Ja. Genau, genau so läuft das. Genau naja, so aber das sollte das. ich mir mal gönnen oder so oder ja, aber dann kann ich mir was anderes nicht gönnen und so weiter. Ja. ja, so geht das. Die, Schle ja. die Schleife. Genau. genau, genau. Und irgendwann fällt in diesem Entscheidungsprozess eine Entscheidung. Genau. Ja. Und um jetzt mal so diese das äh, therapeutisch zu beschreiben. Wenn du jetzt eine Patientin von mir wärst oder eine Klientin, könnte es sein, dass wir schauen, ob dieser Entscheidungsprozess vielleicht schneller ablaufen könnte. Ob, das, ob der irgendwie effizienter sein könnte oder sowas. Aber das ändert nichts daran, dass es ein, einfach ein Entscheidungsprozess ist, der halt seine Zeit braucht. Und vielleicht könnte er kürzere Zeit brauchen, vielleicht auch nicht. Ja? Und dann könnte es sein zum Beispiel, okay, wenn dieser Gedanke schon dreimal da war, dann wird er beim vierten Mal keinen Unterschied machen aber ja, vielleicht ja. doch ja. So. Das und es das heißt ist einfach nicht, nur es ja, ist einfach nur halt zu sehen ja da kreisen die Gedanken um ein oder zwei Themen und wägen ja. sozusagen pro und contra ab mit ja, den ja. entsprechenden Gefühlen dazu ja. Ja. Genau. also zum Beispiel könnte es sein Seminar ja, ich stelle mir vor wie super das auf dem Seminar wäre und wie lustig das wäre da vielleicht Menschen zu treffen oder, und so weiter ja oder was, was was wieder schlauer zu werden oder was schlauer was, zu was werden, ich, werden was auch immer ja. zu finden oder so ja. Ja, ja, ja. genau und ja. dann, dann fühlt sich das richtig gut an und dann ja. kommt ein anderer Aspekt von dem ganzen ein anderer Gedanke der sagt aber das ist schon echt weit weg da bin ich zwei Tage unterwegs und dann kommt das Bild von wie ich da im Flieger sitze am Flughafen rumstehe oder was weiß ich was und dann fühlt sich das nicht mehr so gut an. Und dann kommt vielleicht ein Gedanke: Flugstreik. Ja? Das ist nicht gut. Flugzeuge streiken, ja, was, wenn ich gar nicht erst hinkomme und so weiter. Und dann schaut es wieder schlecht aus. Ja. Ja, und das ist einfach halt, da braucht es kein Ich dafür, da braucht es einfach nur einfach verschiedene Gedanken. Gedanken dazu, die dann die entsprechenden Gefühle dazu machen. Genau. Ja. ja, und irgendwann fällt die Entscheidung. Und dann gibt es einen zusätzlichen Gedanken, der sagt, das hat jetzt ganz schön gedauert. Nicht mehr unbedingt, aber ja. <lacht> ja. Oder etwas, was sagt, ja, war jetzt mal reiflich überlegt. Und dann können Sie sogar so sein, dass du im Flieger sitzt nach der Langzeit und du denkst, ja, da kommt der Gedanke wieder, ja, eigentlich will ich gar nicht sein. <lacht> ja. Na, wieder passieren. Verstehst du, was ich meine? Ja, genau. Ja, Gedanken, die kommen. Dann kommen das zeigt komm, wieder nur, was du gesagt hast, so schön, Brigitte. Du hast, ich, ich, ich meine, was, was soll denn das eigentlich? <lacht> ja. Gedanken, ja, für nichts. Ja, aber die sind ja nun mal da. Ne? Und das hat ja, ja auch nicht. mit der Geschichte, was mit der Vergangenheit zu tun, mit der Prägung und so. Die sind halt da, aber die sind nicht bedrohlich oder, ja, manchmal sind sie stressig und manchmal auch nicht. Ne? Ja, manchmal sind sie halt manchmal sind sie sinnvoll für die Planung, wie zum Beispiel, mal, ne? ja, ja. zum Beispiel dieses Seminar, oh ja, das mache ich, das ist auf Hawaii und kostet 8.000 Euro und die Unterkunft kostet dann auch mal halt 12.000. Ja. Und ja, dann das, das kurz mal abzugleichen mit dem Kontostand oder so, das kann schon sinnvoll sein. Natürlich. Ja. Aber das geschieht halt auch alles. Ne? Das, ist, das geschieht, da genau. nach dem anderen, das, das, das, das mache ich ja nicht, produziere ich ja nicht. Genau. Und so ist es dann auch im Flieger, ja, wo dann der Gedanke kommt von, ich will da gar nicht hin. Und es könnte sein einfach, weil im Flieger so, weil es ist so eng oder so im Flieger. Ich fühle mich gerade nicht wohl. Ja. Und dann sagt, sagt das Hirn, ich fühle mich nicht wohl, was ist da los? Wahrscheinlich will ich gar nicht auf das Seminar. Ja. Oder es kommt einfach ein anderes Bild von dem Seminar. Genau, genau. Was, wenn mich da keiner mag? Oder so. Das sind ja. Geschichten, oder? Die Geschichten. Ja. Ja. Mit der entsprechenden Gefühlsreaktion dazu. Und das ist alles kein Problem, wenn gesehen wird, da tauchen diese Gedanken auf. Auch dann, wenn es nicht gesehen wird. Also wenn ich denke, das ist mein Gedanke, uh, ich will da wirklich nicht hin. Es ist auch nicht wirklich ein Problem, aber es fühlt sich halt einfach nicht so leicht an. Es ja. ist einfach nur stressig dann. Ich muss es aber gerade sagen. Oft ist es diese, diese Frage, Sinn des Lebens, bla bla bla. Warum bin ich da, bla bla bla, bla. Im Endeffekt. Und ich, wie gesagt, ich merke, wie, wie, da, wie da so ein Erkenntnis haben würde, dann irgendwie mit, keine Ahnung was. Aber ja. es ist einfach das, was da ist. Und es ist einfach ein, Spiel, ein Spielfeld. Kommt wir vor, wenn man so beschreiben will. Einfach ein, mhm. Ja. Oder wie kannst du das irgendwie beschreiben, oder willst du das irgendwie beschreiben, Dietmar, oder... Also, keine Ahnung. Oder braucht man Beschreibung? Wieso braucht man Beschreibung überhaupt? Ich meine, ja, ja, wer braucht ihn? Eigentlich nicht. Aber... <lacht> Nix <Nichts>, aber. <lacht> Punkt. <lacht> eigentlich nicht. Aber... Ähm, weißt du, so diese Frage, warum, die gibt's in Gedanken halt. Komplett. Und äh, nicht so im Sinnlichen Erleben. ja Also zum Beispiel, warum machst du gerade das? Ja. So ja, das passiert halt gerade einfach. Ja. Und du könntest jetzt eine Begründung finden dafür, weil, keine Ahnung, Ungeziefer oder Gewohnheit oder wie immer. Ja? Und ähm, meiner Erfahrung nach ist nach diesem, nach diesem Warum gibt es dann halt eine Weil-Antwort. Und, und das Denken sagt für den Moment, ah, okay. Und ist für den Moment zufrieden so genau. und dann sagt sie, aber warum? Genau. Und genau. Ja, von daher gibt es einige Antworten, ähm, die du ausprobieren könntest, wenn du wenn dein Denken das gern hätte, wie zum Beispiel, ähm, warum da ist dieses, diese äh, Freude übers Nach Hause kommen. So. Da ist für einen Moment ist dieses, äh, dieses Gefühl von Getrenntheit von allem. Und dann gibt es diese, diese, diese Heimkehr ins Jetzt sozusagen. Oder Heimkehr in die bewusste Vollständigkeit. Und das ist... das ist Schön. Und dann sagt das Denken, ja, stimmt, das ist schön. Aber warum musste davor erstmal diese Trennung sein? Ja, und dann sagt ein anderer Gedanke, ja, damit halt dieser dieser ähm, Vorher-Nachher-Effekt war, oder dieses Lernen durch Kontrast, sozusagen. Ja. Und das Denken sagt, ja, aber warum kann es nicht anders sein? Ja. Und jetzt mehr Antworten habe ich dann auch nicht. <lacht> Und diese Antwort ist genauso gut wie jede andere von irgendwie, ja, es ist halt ein Spiel, ja, es ist wie ein Versteckspiel, mit der Freude gefunden zu werden. Und vielleicht ist es so, weißt du, so, ähm, warum gibt es Musik? Ja, es gibt ja jede Art von Musik, schöne Musik, weniger schöne. Jede Musik hat so ihre, ihre Fans oder so. Egal ob Heavy Metal oder klassische Symphonie. Und wozu gibt es das? Und kann man das nicht abkürzen? Ja, anscheinend nicht. Das Wort, warum, habe ich für mich gestrichen. Warum? <lacht> <lacht> Seine Frage ist viel besser als meine. <lacht> Brigitte hat gesagt, das Wort, warum, habe ich für mich gestrichen. Also. Ja. Weil, weil, weil, ich willste, Ja, nur vor, vor, vor ein paar Monaten ist noch da, aber noch mit einem, mit einem, mit einem äh, Mann mit einem Freund gekriegt. Und er sagt so, ja, was ist denn? warum ist gestrichen? So es ist voll wichtig zu wissen, warum man was tut. Weil ohne diese Intention, ohne dieses warum man was tut, weil es ist wichtig zu wissen, warum man was tut. Warum okay. gehe ich diesen Job an? Warum mache ich das? Also auf, der, auf der auf der Seite, naja doch, weil wenn ich zum Beispiel einen Job mache, den ich nicht gerne mache, wo ich einfach hingehe und es nicht gut ist, dann macht es schon Sinn zu fragen, ja warum tue ich das überhaupt? Ja, und weißt du, dieses Wort, warum, hat sehr verschiedene Bedeutungen, also zum Beispiel, ähm, wovon du jetzt redest, das ist die Bedeutung, wozu, also was erhoffe ich mir davon, ja? genau. was ist die Intention, wie du sagst, und dann könnte es sein, zum Beispiel, ähm, ja, ich möchte gern viel reisen, viel mit Menschen zu tun haben und so weiter, ja, Steuerberater ist dann doch nicht das, ja? <lacht> Oder ähm, ich möchte gern viel Geld verdienen, okay, im Supermarkt ist das auch nicht so gegeben. Ja, mhm. So einfach, wozu mache ich den Job? Das ist, ist natürlich eine sinnvolle Frage. Im Gegensatz zu, ähm, warum gibt es überhaupt Super Supermärkte? Warum gibt es überhaupt <lacht> etwas? Das sind halt dann dann wird es mehr philosophisch als äh, was ist der Wunsch dahinter, was ist die, das Bedürfnis dahinter. Ich merke nicht, wie mein Kopf sagen will, ja, weil Supermerkt, die sind einfach da. Und es sind einfach da wenn es Essen. Das ist da jetzt immer weiter. Das ist, das ist ja. ein endloses Ding. Das ist ein endloses Ding, genau. Und das ist dann einfach, dann hat das, äh, dann geht es halt los, dass das, oder dann geht es das weiter, dass das Denken so seine Welt erschafft und immer weiter ausbaut genau. und meint, das ist die Wirklichkeit. Genau. Ja? Statt, es ist einfach immer nur eine Abstraktion und nur ein Hilfsmittel für bestimmte Bereiche. Also für äh, wann geht mein Flieger. Dafür ist es hilfreicher. Ja? Oder ist der Job, kriege ich da so viel Geld, wie ich es wie brauche? Oder so. Oder mhm. ist das Seminar kann ich mir das leisten? Und so weiter. Dafür ist das Denken gut. Aber nicht für, für alles. Also nicht für jetzt zum Beispiel. Jetzt gibt es gerade nichts zu planen. Und äh, weißt du, wir waren vorher bei dem, äh, diese Angst vor der Unendlichkeit. ob es jetzt mal anderen Worten zu sagen. Mhm. Das ist einfach, in gewisser Weise ist es einfach nur die Angst des Denkens vor der Stille. Mhm. Die Angst des Denkens davor, nichts zu tun zu haben. Jetzt ist das Denken aber nicht ein Wesen oder sowas, sondern einfach nur ein Mechanismus. Ein Mechanismus hat keine Angst. Aber wenn das zur Ruhe kommt, ist das so ungewohnt für den Organismus oder fürs Fühlen, mm. dass, dann, dass der Organismus sagt, Uah! und alles, woran, was die Aufmerksamkeit gezogen hat, das setzt für einen Moment aus, und dann ist, dann ist diese Weite da, und der Organismus kennt sich für einen Moment nicht aus. Und das, ist, und das, macht, das kann äh, ein Gefühl von Angst machen, oder von Uhuhu. Ja, und das ist der Anlass fürs Denken, zu sagen, oh Moment, wir haben es gleich wieder. Und dann nächste interessante Thema aufzubringen. Das ist nur ein Mechanismus. Ich merke es richtig, wie es mir so ist, so, ja, und gut, und jetzt, <lacht> so, ja, ja, jetzt, nur weil, jetzt. Weil ich, weil ich, hm? weil ich, weil ich, wieder zu Gedanken kommen und alles mit dem Wissen, so, wenn ich jetzt aufstehen, wenn wir auflegen und so, ich werde vielleicht da sitzen und schauen und werde wieder was tun. Und dann wird das wieder sein, das, mhm. und es geht weiter. Mhm. Und du äh, wirst die Erfahrung machen, wie das ist, ähm, wenn da nur die Inhalte im Vordergrund sind, ja? egal ob das ist irgendwie das Brot, was du dir machst, oder das Glas Wasser, was du trinkst, oder der Gedanke, das Gefühl und so weiter, wenn dann nur die Inhalte sind und es bewegt sich die Aufmerksamkeit von einem Inhalt zum nächsten. Oder wie das ist, wenn die Aufmerksamkeit auf ihren Ursprung geht, auf, dieses, auf das Bewusstsein, in dem das alles auftaucht. Ja, auf den Raum, in dem diese ganzen Inhalte sind und wie sich das für den Organismus auswirkt. Dieses Gefühl von einfach, aufgehoben zu sein, sozusagen, in, aufgehoben im Jetzt. Und dann geht die Aufmerksamkeit wieder auf, keine Ahnung, den Fernseher oder die, das Kopfkissen, was auch immer. Und dann kann sie wieder zurückgehen zu, zu dieser Offenheit, in der das alles geschieht. Und in dieser Offenheit sind die Inhalte nicht das Entscheidende. Sondern einfach wie sozusagen die Feier von dem was, die Feier von dieser Offenheit oder die Offenheit, die sich als das zeigt. Weißt? Ohne, ähm, ohne, ja, sie könnte sich ja mal ein bisschen mehr als so und so zeigen. Sondern einfach dieses, die, diese Ich muss hier ein ganz heiliges Wort benutzen. Verdammt, weil mir kein anderes einfällt. Diese Demut, Demut, das ist das heilige Wort, dass keine Bedingungen dran gestellt werden, wie sich dieser Moment zeigt. Okay. Und dann zeigt er sich in seiner ganzen Pracht, ohne dass sich da irgendwie inhaltlich was ändern müsste. Ohne dass das Zimmer dadurch größer geworden ist oder mehr Geld auf dem Konto ist oder sonst irgendwas. Weil es nicht braucht. Weil das einfach schon die. Weil dieser Moment schon vollkommen ist. Inklusive die Gedanken, naja, vollkommen. Wäre ja, das jetzt ein gutes Schlusswort gewesen? Ja. Ah. <lacht> es ist nur kurz so, wenn man nur für einen Moment irgendwie diese, diese Last des Denkens loslässt und ja. diese Identifikation, die ja. ist, schon, ist schon fein. Ja. <lacht> <lacht> Genau, weißt du, und das ist, das ist, was ich meine mit Lernen durch Kontrast. Da ist heißt, diese super Erleichterung und dann irgendwie späterhin scheint was anderes wichtiger als das. Was ist wichtiger als das? So, und dann gibt es den direkten Vergleich sozusagen. Jetzt wird ein paar Klammern festhalten. Genau, du siehst, wie dieser Impuls auftaucht oder diese, diese Befürchtung, dass das nicht immer so sein könnte. Ja. Ähm, aber das ist, was du bist. Da ist diese Offenheit, bedingungslose, liebevolle Offenheit für das, was da ist. Das ist nicht so, du bist der kleine Typ, der äh, jetzt gerade mal dieses Geschenk gekriegt hat und als nächstes wird es ihm wieder weggenommen. Sondern dieser kleine Typ ist was, der als Bild und als Gefühlsreaktion in dir auftauchen darf. Immer mal. Und es gibt immer wieder die... Die Möglichkeit, in jedem Moment zurückzukehren zu dir, Heimkehr zu. Was da heimkehrt, ist einfach die Aufmerksamkeit, wendet sich dem zu, wendet sich dem Bewusstsein zu. Da muss keiner von den Inhalten dafür verschwinden. Das ist das Bewusstsein. Anders gesagt, so ist es, wenn du dich dir selbst zuwendest, ohne zu wissen, was du bist.